Yo Leute, was geht wieder hier zu einem ganz kleinen YouTube-Video? Also das wird jetzt nichts Großes oder so. Ich wollte nur sagen, ich habe einen TikTok-Channel gemacht. Ich habe hier schon ein paar Videos hochgeladen. Also das ist mein YouTube-Kanal. Das ist, äh, ich heiße hier loltext. Also eigentlich genauso wie hier, nur halt klein geschrieben. Also, äh, ja. Äh, kommt darüber. Ich, ich habe das auch in paar Videos verlinkt. Ich glaube, ich habe es in diesem verlinkt. Ja, hier habe ich es verlinkt. Also dann kommt man hier so zu meinem ähm, TikTok-Kanal. Also gönnt euch äh, meinen TikTok-Kanal. Äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao!